Hallo zusammen, mein Name ist Cinsa, ich bin 18 und mache meine KV-Lehr beim Bauhaus. Ich bin aktuell im dritten Lehrjahr und bis jetzt im Marketing, im Einkauf, im Personalwesen und jetzt auch in der Buchhaltung arbeiten. Was man für den Beruf nicht bringen muss, ist auf jeden Fall die Teamfähigkeit, dass man gerne am Computer arbeitet und gerne organisiert. Das Lustigste, was mir in meiner Lehre passiert ist bis jetzt, ist, als ich aus Versehen den Alarm habe ausgelöst im Büro ein Klischee, das man über den Beruf die ganze Zeit gehört, ist auf jeden Fall, dass die im Büro nur einen Kaffee trinken sind. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich freue mich sehr, dieses Jahr bei den Swissgills teilzunehmen und hoffe, ihr kommt auch vorbei.